Willkommen zu unserem neuen Video, jetzt sind wir wieder zu dritt am Start, wieder eine Skitour, wieder in Hochfügen, heute ist Sonntag, wieder Neuschnee, ja, halb elf oder so und es geht von den Leuten her, aber trotzdem würde ich sagen, also der Parkplatz ist natürlich schon relativ voll, aber es ist jetzt auch nicht komplett überlaufen und ähm, ja Uhrzeit, tatsächlich ziemlich genau halb elf. Ja, man muss aber sagen, die Clubs sind da Rindbein Trainieren. Also die Mannschaft, Kussi, was das seht, die sind bei den Rennteams also ungefähr die Hälfte der hier ist, Es ja. ist jetzt wieder mehr Trend worden das gehen, haben wir gemerkt. Das hat sich seit langem, letztes Jahr war es gar nicht so im Trend, dieses Jahr wieder mehr, gell? Und ist schon cool. Also finde ich nett, dass sich die Leute im Hintermeer bewegen. Gerade bei so viel Kriegsölblas wie ich. wie gestern in nachts oh, gefreut sich direkt ein paar Meter geh halt. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr euch erklären könnt. Woher dieser Trend heuer plötzlich kommt. Ja, warum ist Tourengehen dieses Jahr so im Trend? Gerne unten in die Kommentare. Der Martin vermisst schon die typischen Szenarien, wie sie sonst an den Gondeln stattfinden. Total verhext ist die Fischlecke. So, jetzt geht's wieder. Als Ex-Skifahrer und profi zukünftiger haben wir schon. Ja, Den schwierigsten Teil haben wir geschafft, auffällen und. Okay. Ja. Hm. ja. Wir sind auch fast oben quasi. Ja. Naja. Ja, aber was ist das bitte für ein Wetter? Schaut mal, wir sind im kompletten Schneetreiben mit dem Auto zum Parkplatz und jetzt ist es einfach nur noch. Wow! Ja, so zwei verschiedene Togos schneitst. Ja. <lacht> Die Palmen sind von einem anderen Tag. Ja, da so Samples drin, weißt du? Also, es ist schon oder? Winterlandschaft. Ja, klar sind wir zufrieden. Aber es ist plötzlich echt warm. Und gestern beim Radelfahren werden wir schier erfroren. Da steht einer die Welt. Jetzt sind wir aufgefisst. Sieht auf jeden Fall idyllischer aus. Ist aber quasi dasselbe in Grün, nur eben ein schöner. Wir degradieren noch zu echten frühen Faulis. So, die Schnaufe und das Blas ist nicht der Wind. Das sind die zwei Mädels da, die kämpfen sich auf. Und recht idyllisch da, oder? Habt ihr schon ein Osterhosen gesehen? Ah, jetzt gehen wir zuerst Weihnachten. Wir warten Ja, das fährt das Jahr aus. Außer es wohnt in gemeinsamen Haushalt. Earn <lacht> your turn heißt es heute mal wieder. Zwei Wochen noch. Ja. Und da wir nicht noch hinauffahren. Ich bin von der Petra ein großes Vorbild, weil die ist jetzt auch mit dem Tanktop am Weg. Das ist echt crazy, es ist wirklich Lost Place Sheet gehen, haben einfach alles zu und da enterbike. Was am hier Piche aufgeht. Also so eine Finger, das ist da hinten. Ähm, das sind beim Trainieren Skifahrer und Rennfahrer und Renterbike. Das mag ich ganz gern. da kannst echt zig Varianten nachfahren. Das ist eine coole Sache. Und der Aufstieg, ab, Ablauf, einen Knopf und der Aufstieg ist 16. Wirklich, es ist schon locker, mehr offen. So, da kommt er jetzt auch daher. Heute hat er uns ja mal ein bisschen gefilmt. Schauen wir, was er alles erzählt hat. Ja. Nichts Schweiz vermutlich. Ja, sicher. Mensch, -Geschichten. Geschichten. Geschichten aus der Gruft, hä? Hey? Ja. <lacht> Gruft Stories. Ablauf, bei dir eher weiß-blaue Geschichten. Ja, ja, eben das sein. <lacht> Ja, jetzt zieht es leider wieder ein bisschen zu. Eigentlich soll es nachmittags aber schöner werden. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. So, das gehört gefilmt. Habe ich gerade erfahren. Das ist Tirol. Oha. Back. Ah. Back Schlappen mit beim Radl aber fast besser. Huh? Aber das ist eng beieinander. Switchback oder Backswitch. Ja. Oh, jetzt kommen wir. Oh, gewaltig. Na auf jeden Fall hat der Wetterbericht nicht ganz recht passiert. jetzt, jetzt schneit es wieder. Aber Schnee mögen wir ja auch. So, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter. Ups, noch Hand war drin. Aber so wie es es seht, sieht man jetzt wieder gar nichts mehr. Da kommt der Nebel voll. Das Wetter ist halt echt komisch. War der Grinch die letzten Tage nicht so brav, oder? Ha? Ich hab's gestern nicht zusammengegessen Ach so. Ja, mit Schneefall. Der verschaut da einfach so. Ist. So, Zwischengipfel hätten wir erreicht. Aber das war's noch nicht ganz für uns. Es warten noch 300 weitere Freeride-Höhenmeter. So, das ist jetzt idyllischer. Diesmal ohne Spitzkerngemurks. Die Querungen gehen einfach leichter. Aber die bringen ihn halt auch nicht rauf. Jetzt kommt zwar wieder leicht die Sonne raus, aber es schneibelt immer noch. Aber da hinten seht ihr, wird es wieder heller. geschafft. Aber man sieht gar nichts mehr. Obwohl ich immer wieder kurz ein bisschen von außen kommen. Aber die Sicht ist schon schlecht. Er ist schon da vorne. Ja, jetzt haben wir es bald geschafft. Bald, bald, bald. Es wird immer heller. Aber es schneit wieder. So, lala. Da sind wir. Zillertal Shuttle heißt das gute Ding. Und ja, für uns eine nette Unterstellmöglichkeit. Echt? Ja, ich habe vermutet, dass es zu ist, weil hinter der Wiki seht ihr schon, Yellow yeah, Snow. Ja, aber die Gäste sparen auf. Ich habe gesehen, dass es schon aufgehoben ist und es noch mal es wird. Ja, dann probieren wir mal nochmal. Ich glaube, dass es zu ist. Ja, ja die ist zu. Vermutlich haben es einige echt arztlich hinterlassen. Ja, wenn ich es nur einmal... So, dann habe ich die Scheiben durch. Aber einen Unterstillplatz haben wir. das ist mega. Hinten hat es geregnet. Wir haben es ganz spontan gemacht. Schlecht Wetterprogramm. 1000 Höhenmeter Bau. Da warten auf uns. Ich glaube, kein Grund zum nerven. So ist es. Ja. So, bei uns wird zum Teil gejauscht, ne? Zum Teil gesucht, was so alles drin ist in die Außensacke. Und zum Teil noch abgefällt. Da sind wir schon voraus, diesmal. Ja, mmh, das klappt gut, das sieht rot aus. Das ist Echt viel gemacht, ja, das ist auch. Gut, das ist ja gut, oder? das ist das, was wir reden. Ja. Ja, jetzt <lacht> weiß ich nicht, was mir lieber wäre. <lacht> ja, das haben wir schon alle Mischalierwald. So, jetzt bin ich gerade schon geschimpft worden, dass ich euch doch ein anständiges Panorama zeigen soll. Hier wäre es schöner. Jetzt reißt es nämlich gerade ein bisschen auf. Und... Ja klar, dementsprechend sieht man hier schon ein bisschen mehr. Aber... Die Welt, ehrlich betrachtet, trotzdem nicht. Kurzer Nachtrag. Sonst schnurre ich mich immer durch, heute. Teile ich mal was von meinem Stück. Ja, danke. Das ist gar nicht wehnt, selbstverständlich. Mm -mm. <laughs> yeah. I can't I just some more. You can't give me I got Ja, sehen wir wieder. Ja, willst noch mal deine Zusammenfassung geben, was Der wir alles ja, Wir haben alles gehabt, wir haben Pulver gehabt, wir haben Pisten gehabt, Schnee, Windpresse Schnee, Bruchhaus, nassen Schnee, Schneekanonen, Schnee, Steine, Erden, Wiesen. Sonne und Schneefall, Wind und kein Wind. Ja, es war echt ein erfüllender Tag so gesehen. Genau, schlecht Wetterprogramm